Ja, hi und willkommen. Mein Name ist danny P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind wieder auf der Yay. und warum bin ich da? Muss ich? Okay. Ähm, ich muss den Weg hier nach außen fahren. Muss ich da hoch? Alles klar. Das weiß ich nicht. Boah, ich komme ja echt nicht klar. Da lang, ne? ich komme. Ich komme so Karten nicht klar. Ein. wieso nicht? So eine normale Landkarte, das wäre einfacher. Der Space hat auch so eine Karte mit. Da komme ich auch nicht klar. So, jetzt muss ich da hoch, glaube ich. Ne, alles dieses, dieses eine Viecher aber natürlich wieder nicht geschafft, weil das hat irgendwie, weil nicht mir zwei Schlägen fertig macht. Jetzt auch keinen Bock drauf, jetzt mich dran rumzunerven. Das ganze Bossy mache ich irgendwann später platt. Mir vorgenommen und ja, wir machen jetzt erstmal mit der Story weiter, weil die irgendwie einfach ist. Offensichtlich ja, ist einfach da durch. und jetzt muss ich dahin, wo ich vorher nicht hin konnte. Da war irgendwas zum Überladen, genau. Doch ich meine, aber irgendwas zum Überladen wahrscheinlich. Deswegen kam ich da noch nicht vorbei. Also, ja, wir haben so ein. Merkwürdig ist. Weil ich so, Abstand zwischen deren Schüssen. Okay. Hi. So, kam Bock drauf. Na, wir sind in der Kiste noch. ich dachte, ich kann das kaputt machen, bevor er explodiert. Schon wieder ein Ding verballert. Wirkt schon sehr gut an. So, und jetzt kann ich hier was machen, genau. Dann zeit mal. Gut Fortschritt. Nein, ich will da rangehen. Wir sind gerade von da gekommen. Kommt auch, glaube ich, gar nicht mehr zurück. Ne? Du bist Ding. die 1 Mann. Pfff. an. So, jetzt hätte ich gerne so ein Medikationsdingen, damit wir auch den ganzen Weg nicht hier wieder zurückrennen müssen, wenn wir frecken so, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in neuen Gebieten, ne? Da ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst den Verdacht. Jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Oh, hat gar nicht so lange gedauert. da wir sind noch gar nicht da. So, ja, das Meditationskreis finde ich schon mal sehr gut. Ja, hier, kann ich schon sagen. Aber gerade so ein Strahl gesehen, wie so ein Licht am Ende des Tunnels, so dass auf, was ich mich irgendwie am meisten immer freue, so neues Gebiet, dann zeig mal. für die Hilfe. Wie hm. da kann man die schon mal sehen. Oh Gott, da ist wieder... Ich schieße nieder ja, er ist sehr gut zurückgeschossen du So, ich so für ich will erstmal den erledigen Sie hack den da du mir prübel ich werde auch nicht gegen mich gerichtet So, ihr beiden gehört jetzt mir Nein, ich verprügeln den will ich auch noch haben. Gut. Sehr gut. Ich erinnere euch K2 und K3. Nicht, wie viele Sachen kann ich ja noch machen irgendwann. Kannst du nicht irgendwie an einer eine Bank direkt all diese Upgrades anbringen? Oder ist immer nur so ein Ding und irgendwie da gerade am liegen ist, hat mir. Hey direkt alle Upgrades an sei oh. das ist doch mal nicht schlecht ja so hätte ich an dieses eine upgrade kommen können auf kaschik uh. dreck da kurz wieder einer an schön Und da ist mir auch direkt noch mal eingefallen, so schon mal den ja, so. ist wahrscheinlich da wo ich hin muss. Ne, dreck. Ich dachte, ich finde ja schon wieder was Geheimes. Oh. Äh, nee, da ist das. Nee, warte mal. Da jetzt was? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Hinter mir ist was. Oh. Oder. Oh, Ups, nein. Aber oben war irgendwas. Ne? So, erstmal mal uns den hier ab. Okay. Ich habe keinen Grund mehr darunter zu gehen. Ne? Äh. Ich ja schon fast irgendwann gerne mal nach Kaschik zurückkehren. So irgendwas ist doch hier. Da unten ist was Grünes. Ist, oder ist hat einfach nur dieses. Ich habe es einfach nur die Maschine, ne? Die ich da aktivieren kann, die ich überladen kann. Hallo, na? Ich oh, der ist nicht tot. Rostat, ja, einer. Sich immer ich ich auf Laden nehmen hier. Aber oh, da ist noch einer. Oh, ja, ja, Okay. <lacht> <lacht> uh. um, ja. Alles klar. Uh. gibt ja noch irgendwas ne okay so äh, ich glaube da ne von da bin ich gekommen oder ne von da bin ich gekommen mhm ähm, ja Okay. Ich nicht da dran. ich mir über ihr anzukommen zu kommen. Ey. Da bin ich, bin ich irgendwie da rutschen und der ist weg. Ey. Gott. Gut, was haben wir hier? Zeig mal. Ups. aber oh, das ist eine Abkürzung. Ich habe ich beinahe nicht gesehen. Aber wird irgendwie eine Wand explodieren oder so. Ja, da habe mich beinahe umgebracht. Geil. Abkürzung freigeschaltet. Oh Gott. Okay, ja habe ich jetzt eingesammelt? Ja, ne. Tschüss. Ah nicht anfassen. Da wird verfolgt mich jetzt nicht den ganzen Weg. ehrlich. Das ist jetzt echt sehr blödes Timing. Weißt du halt eigentlich? Ja, wieder super. Ich habe nur da unten den Text gesehen. Auslöschungsdruck gleich so. Oh Gott, muss das ausgerechnet jetzt sein. diese abkürzung bringt glaube ich irgendwie gar nicht muss ich ja trotzdem an diesen drei leuten vorbei und diesen droiden und es oh, doch gar nicht so finde ich jetzt hm. okay keine Ahnung. gehe ich mir jetzt am besten da lang ich glaube ich gehe so an die abkürzung jetzt hier lang ich hoffe die bringt ein bisschen besser und da oben da muss dann gegen so drei vier leute oder so auf einmal kämpfen der weg ist ja einfach noch ein bisschen kürzer so Warte mal, ich habe eine Idee, aber ich glaube, die können wir gar nicht folgen. Von ja. Hi, na. So, das war eigentlich gut, weil jetzt habe ich meine Macht direkt wieder bekommen. Okay. Gute Arbeit, BD. Du bist der beste, BD. Ausgezeichnet, BD. Jawohl, Herr Kommandant. Sehr wohl, Herr Kommandant. Schübsche Augenbrauen, Herr Kommandant. Hm die Arbeiter sollten Relikte finden und scherzen sich kein Stück um die Geschichte. Was er hat keine Chance gegen uns. Er kann uns nie erreichen. Ja, jetzt, jetzt quetschen die sich so zwischen den Dinger. What? Schön. So, halt. Ich habe da da was Schönes gesehen. Wow. Schon wieder offiziell Crane. Oh na komm schon, das sah voll aus, als könnte man da springen. Hey gott. Okay, ich dachte schon, rutscht der noch weiter nach unten. Speicherpunkt. ich ist überhaupt hin? Da ja, muss ich sogar leiden. Sogar war richtig. Ah, oh, komm schon! Sind dann lang. Ach, da kann ich mich festhalten. Äh, ah. okay muss man ja auch erst mal sehen ne? ich dachte diese eine ecke wo ich versucht hat dran zu laufen die war eigentlich auch auffällig oh nein so hm. Na, da sieht aus, das müsste ich hin. Weiter mal da. Ah, schon wieder so Okay. Ich sah aus als könnte ich da schon mal hin. Also, weiter. Weiter geht's. Blum, blum, blum. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Und was wichtiger ist, ich weiß von Sag mir, so, der Padawan von der einen. jetzt ja, ein grünes Licht. Was machst du jetzt, ne? die macht mich doch immer noch fertig. Pass auf. Aber oh, die hat einfach zum Dings gewechselt. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. hier läuft schon mal besser als uns am ersten Kampf. Ne, das ist ja auch schon mal was. Aber Bestreite ich auch gar nicht ehrlich gesagt. Na. Oh. Ich oh, habe doch angegriffen, man. Ich hab doch, oh, doch geblockt. Nee, oh, das gibt es jetzt nicht. Ey. Ich greife die doch an. Habt die doch angegriffen, die da drin war? Ein Wunder dass Meister gestorben. Ja, kein Problem. Ah, wird schon Spaß, ey. Vor allem die Hälfte der Sachen, die ich mache, irgendwie klappen nicht. Level eins nur. Ja. alles klar. Bosse irgendwie noch sehr schwierig finde ich. Vor allem ich habe die irgendwie zwei, drei Mal angegriffen, während die mir einen roten Angriff war könnte irgendwie meinen, da wird die abbrechen, aber nein. Ach, na ja, gut dann mal los gut ist wenn ich jetzt wieder angreifen meine macht und so alles zurück das heißt das beste was man ja machen kann ist direkt irgendwie machtverlangsamung einsetzen ne? dann kriege ich ja direkt wieder meine dings zurück äh, was war das jetzt gerade Ne, diesen Angriff kriege ich nicht ausgewichen. Das ist zu einfach. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Komm her. Daneben. Ja, oh, ich war wieder nicht zu lang. Kriegst du mich nicht? Du langweilst mich. Au, du komm her. Einfach gegen die Fresse getreten. Überlegen. Na, hat schon wieder nicht gebracht. Da die ignoriert einfach meine Angriffe. Bitte sag mir, ich muss sie nicht erledigen. Oh. Ey, dieser blöde, vor allem erst kommt die so angepostet. Ja. Na gut, ja, ich habe schon irgendwie Angst gehabt. Sobald wir das nächste Mal gegen die kämpfen, der erste kam schon nicht so gut aus, aber. Ja, guck wir mal, schaffen wir schon irgendwie irgendwann heute noch in diesem Part. Ich werde den Part nicht bevor ich die nicht erledigt habe. Wenn ich mir nur wünschen, ich würde ein ganz klein bisschen mehr Schaden machen, aber irgendwie schadensmäßig. ist so eine Sache, irgendwie werden wir, glaube ich, nicht mehr Schaden anrichten, habe ich so das Gefühl. Also ja. Gut. So, noch mal. Komm her, Schwester. ich habe schon schlimmeres ertragen ist eigentlich der einzige angriff mit dem ich noch schwierigkeiten habe ich verarschen was wie habe ich den ja nicht getroffen Boah. Oder auch? Schwache Vorstellung. Ich wusste, du angedüst. Ah, ehrlich, ich war nicht mal aufgestanden. Na komm, ja, diesmal kriege ich dich. Erster, weil das hat sich so sehr ne? ich greife die an. Ich habe L1 gedrückt. Ich habe L1 gedrückt. Oh! er Kampf lief so gut. Komm schon, und dann irgendwie weiß ich nicht. Die Hälfte meiner hat gar nichts an der gemacht. Habt ihr eine übergezogen? Die macht einfach weiter mit ihren Angriffen und trifft mich damit. Ey. Ah. Ja, lief der Anfang so gut, ey. Stehe jetzt nicht. Ich habe so Gefühl, ich muss die ganze erledigen. Das wird ja super, ey. Ja, ich könnte jetzt noch, weiß nicht, einige Planeten die erkunden, mehr Lebensdinger und so was alles holen, aber, ne. Oder mehr gibt gibt's bestimmt auch noch irgendwo zu finden, ne die werde ich ja wohl noch schaffen irgendwie. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass ich die ganz erledigen muss, weil sonst weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich nur die Hälfte von deren hp abziehen. Aber wenn ich die jetzt schon ganz erledige, dann wird das ja keinen Sinn machen. Ich nehme an, die sind soweit nicht der finale Boss des Spiels. Also ja. war gut ist. Die ersten paar Treffer tun schon immer ein bisschen mehr abziehen t aus oh, und dann treffe ich auch noch nicht damit, ey. Das gibt es jetzt nicht. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Ey, in die Fresse. wieder nur zwei angefangen ist wenn du zu mir hinkommst kann ich sowieso nicht treffen also daneben so langsam kriegt er auch raus ich dich wie die Da kommt schon, läuft schon wieder voll gut. jetzt echt blöd finden, wenn du mich kaputt hast. Aua! Aua, komm schon! eine eine Parade? Nö. Nee, scheint nicht. Was mit deinem Cape los? Komm schon, geht kaputt. Aua, echt. Komm her. Da. Oh. Der Kampf ist vorbei. Ich habe man Bock mehr. Ah! Gut gemacht, PD1. Ich hatte den Kampf voll in, im Griff. Dazu? Allerdings nicht so wie letzte Schülerin, aber nicht schlecht. bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. sie könnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. <lacht> sie war schwach? Zerbrochen an der Vollteil des Imperiums. ja naja, die so was von. Die Position ihres naiven Padawan-Preises. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. sieht sie krass aus? Du bist Triller. Leibhaftig. Ja. <lacht> ich lasse mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Was du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro Tipol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert? Ihr zugang gewährt zu einer legion beeinflussbarer schüler hm. niemand wird sie korrumpieren Ja, so habe ich auch mal gedacht Okay Ja Ähm sehr große überraschung <lacht> also ja war ja irgendwie so von klar also so, und jetzt war ich runter und sterb naja wer hat nicht kommen gesehen jetzt mal ganz ehrlich Gut, ähm, ich verstehe nicht warum immer leute mit helmen beim die bösen immer ihre helme entfernen müssen also weiß ich nicht mein die sieht noch ehrlich gesagt bedrohlich aus hat noch ohne helm auch funktioniert aber trotzdem stört nicht warum leute mit helm irgendwie so kreieren sag ich mal wenn die sowieso irgendwann ihren helm abnehmen da wo bin ich überhaupt ja okay. Ich sage, ich bin der partie Und in der nächsten Folge, Boom, machen wir weiter. Mal gucken was uns hier noch so erwartet. Sagen wir, nicht ich noch mal gegen die Olle kämpfen müssen, habe ich eigentlich nichts dagegen, hat jetzt hier noch alles kommt. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.